Ich winke zurück. Hallo, Nathalie, du bist die Erste. Ah, Schafsalat ist auch wieder dabei. Ja, schön. Schönen guten Abend an euch alle. Ton, ja, richtig eingestöpselt. Ich trinke noch einen Schluck. Schön, dass ihr dabei seid. Macht es euch bequem, holt euch noch was zu trinken. Vielleicht auch was zu schreiben, aber ihr wisst ja, ihr könnt das immer noch mal nachsehen, wenn ich vielleicht doch zu schnell gesprochen habe oder ihr irgendwie abgelenkt wart, weil ihr seid ja auch zu Hause und äh, wahrscheinlich zu Hause. Vielleicht habt ihr aber auch einen Abendjob, ähm, wo ihr mal kurz jetzt euch ausklinken könnt. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Thema heute ist, ähm, wie Banken eigentlich ihr Geld verdienen. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt schon so ein bisschen eine Ahnung, aber die Banken haben ein ziemliches Potpourri, womit sie Geld verdienen und ich finde, das ist wichtig, dass ihr wisst, wo eigentlich das Geld der Banken herkommt. Sie jammern ja zurzeit extrem, dass sie durch das Niedrigzinsumfeld, das betonen sie ja immer wieder, sehr penetrant, eigentlich die Grundlage für ihr Geschäftsmodell entfallen ist. Die Leute, die sie im Bankensystem auskennen, sagen, ja, ist schon so. Ist aber nur ein Teil, neben ganz vielen anderen und ähm, die Banken haben sich ganz viel dieser Ertragsschwäche ähm, selber zuzuschreiben. Hallo Books and Eats. Ja, kann ich jetzt auch nichts für. <lacht> ihr könnt es ja nachschauen, ne? entscheidet euch selber, wo ihr euch drauf klingt auf die Live-Geschichten. Also, ähm, Banken haben ja die Aufgabe, zumindest hatten sie früher mal die Aufgabe, tatsächlich Geld zu makeln, Kredite zu vergeben und Risiken zu übernehmen. Heute ist die Bankenwelt, sagen wir die alte Bankenwelt, ich rede jetzt erstmal nicht von den Fintechs, die alte Bankenwelt so sehr, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was ich eigentlich benutzen wollte, ähm, degeneriert. Genau. Sie sind so degeneriert, dass sie quasi selber von sich aus Risiken ins System gebracht haben. Stichwort Finanzkrise. Hätten die Banken tatsächlich sich auf ihre, ihre ureigenen Geschäfte beschränkt, hätten wir gar keine Finanzkrise gesehen. Das System ist sehr aus den Fugen geraten. Okay? Perfektionister, No Perfektionister schreibt, meine Bank will Gebühren dafür, dass sie mir sagen, was ich bei einer Umschuldung an Gebühren zahlen muss. <lacht> ja. Es ist frech, da hast du völlig recht. Und es ist ähm, daran sieht man, dass sie versuchen überall Geld tatsächlich zu verdienen, weil ihnen bestimmte Dinge weggebrochen sind. Das ist gut. Uh -huh. Ja, okay, ja, indiz Okay, fein, dann passt es ja. Also, wenn ihr, es gibt zwei große Komponenten, worüber Banken Geld verdienen. non perfektioniste hat eine angesprochen Gebühren. Das ist die Provisionsebene. Damit verdienen die Banken nicht ihr Haupt. Geld. Die Banken verdienen tatsächlich ihr Hauptgeld über Zinserträge, zumindest die meisten Banken, ähm, vielleicht kleinere Banken mehr mit Provisionen, aber die meisten Banken verdienen ihr Hauptgeld mit Zinserträgen ähm, und da gibt es im Grunde, was habe ich ausgemacht, ähm, vier große quasi Quellen, das sind wir privat. Leute, ne? das sind Unternehmen, an denen sie Zinsen verdienen, Kommunen und Staaten zum Beispiel und auch auf Eigengeschäften. Und zwar möchte ich das euch mal kurz auseinanderklamüsern. Also Zinserträge sind das. Das bekommen sie durch Verleihen und Leihen von Geld. Banken leihen sich ja bei der, bei der Zentralbank, also das ist ja die Europäische Zentralbank für den Euroraum, tatsächlich Zentralbankgeld und geben das an uns weiter indem sie uns ähm, Hypothekenkredite geben oder Konsumkredite oder Dispo-Kredite, wo sie von uns Zinsen bekommen. Beim Dispo, hatte ich ja schon angesprochen, sind es manchmal bis zu 12%, obwohl sie zurzeit das Geld gratis von der Europäischen Zentralbank bekommen. Bei Hypotheken sind es mittlerweile unter 1%, bei Konsumentkrediten ja zwischen 4% und 3%. Das heißt, ähm, die Banken benutzen auch nur einen ganz geringen Teil des Zentralbankgeldes, um uns weiter Kredite zu geben. Das ist der Geldschöpfungsprozess, auf den ich jetzt nicht eingehe, aber der sichert auf jeden Fall den Banken hohe Erträge und zwar immer noch. Das, sind so, das ist so für das Verleihen von Geld. Die Banken selber leihen sich aber auch, danke für die Herzchen, die Banken leihen sich aber auch bei anderen Banken ganz viel Geld. Na? Sie leihen sich auch bei uns quasi Geld. Wenn wir unser Geld auf Tagesgeldkonten oder Festgeld legen, bekommen wir ja auch Zinsen. Das ist zwar jetzt wirklich, kann man kaum noch der Rede, das ist ja nicht mehr der Rede wert, aber äh, damit haben sie auch Zinsaufwendungen. Sie bekommen also Zinsen und sie haben auch teilweise Zinsaufwendungen. Das sind also die Privaten. Das geht an uns. Dann verdienen die Banken natürlich auch daran, dass sie anderen Banken Geld leihen. Logisch, ne? Ihr könnt euch an die, an die Finanzkrise erinnern, da hieß es, die Märkte sind eingefroren. Was war passiert? Die Banken haben sich untereinander kein Geld mehr geliehen. Aber keine Bank hat so viel Geld, dass sie alles, das Geld, was sie tatsächlich braucht für ihre Geschäfte, selber hat. Deshalb muss sie sich woanders Geld leihen und das macht sie auch bei anderen Banken, die eben gerade was überschüssig haben. Aber in der Finanzkrise waren alle so schockiert und haben gedacht, ich kriege mein Geld nicht wieder. Also haben sie sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen. Das war dramatisch, deshalb ist die Europäische Zentralbank damals eingesprungen und hat die Märkte wirklich mit Milliarden an neuem Geld geflutet, an neuem Buchgeld geflutet, nicht Cash, also nicht Bargeld, damit die Banken ihre Geschäfte weiter betreiben können. Also Banken untereinander leihen sich Geld, da zahlen die Banken dafür, aber sie bekommen auch ne, Zinserträge. Eine andere Quelle sind natürlich Unternehmen, ganz klar. Wenn eine Siemens Geld braucht, und sie zur Commerzbank geht oder zur Deutschen Bank und sagt, hier, ich brauche von euch eine Kreditlinie zum Beispiel, wo ich immer darauf zugreifen kann, über, was weiß ich, 500.000 zu einem Zins von, was weiß ich, 2, 3 Prozent. Ich weiß nicht, wie hoch der Zins ist, muss ich wirklich sagen. Aber das ist auch ein Zins. Oder wenn ein Unternehmen Kredit braucht, ne? eine SAP braucht mal, was weiß ich, 300.000. Die brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber 300.000, dann zahlen sie dafür an die Bank natürlich einen Zins. Ähm, einen Zinsertrag. Dann bekommen die Banken natürlich auch, oder Kommunen, wenn unsere, wenn unsere Kommunen Geld brauchen, ne, geht auch ganz viel über Kredit. Äh, wenn, wenn, wenn, schlechtes Beispiel vielleicht, aber hier im Norden, wenn, wenn, Schiff, wenn Räder Schiffe bauen wollen, dann lief das alles über ganz, also fast ausschließlich über Kredite. Die Räder haben kaum ähm, eigenes Geld in diese, diese Projekte gesteckt. Und ähm, deshalb geht es ja, sind auch die Privatanleger teilweise so heftig auch und die Banken auch so heftig unter die Räder gekommen mit diesen Schiffsbeteiligungen, weil dort hauptsächlich das Geld herkam. Okay, also an die Unternehmen, Kommunen ver, verleihen die Banken ihr Geld und kriegen dadurch Zinsen. Und dann verdienen sie natürlich auch noch an Zinsen aus Anleihen. Staatsanleihen kennt ihr, ne? Wenn die Bundesrepublik Deutschland Geld bei uns Bürgern, bei anderen Staaten, bei Unternehmen aufnimmt, geht das über Staatsanleihen. Und Banken, große Banken, halten quasi als Sicherheiten ganz viele dieser Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen. Eine SAP gibt auch mal eine Anleihe heraus. Hallo. Und da bekommen die Banken natürlich auch Zinsen, weil. Der Staat sagt, okay, ich gebe dir Prozent dafür, dass du, liebe Bank, mir diese Anleihe abkaufst und das geht dann auf die Bankbilanz. Ich weiß, ihr könnt jetzt sagen, auf Staatsanleihen gibt es ja auch kaum Geld, das stimmt, aber vom Prinzip her, Na, da kommt auch Geld, äh, Zinserträge rein. Dann machen die Banken auch noch mit anderen Banken so Swap-Geschäfte, Tauschgeschäfte, wo man Zinsen tauscht, auch da fließen so äh, einige Zinserträge rein und dann... Gibt es natürlich noch ähm, diese Finanzkonstrukte, diese Finanzinnovationen, wie die Banken das meiner Meinung nach ziemlich beschönigend äh, bezeichnen. Ähm, und ähm, für diese Finanzinnovationen, die mit denen sie unter anderem die Finanzkrise verursacht haben, nehmen sie so Kredite, packen die zusammen zu einem neuen Produkt und verkaufen die an andere Banken weiter und bekommen dafür auch Zinsen, vielleicht auch Provisionen. Das, ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das Zinsen sind. Ich glaube, aber es ist, es ist eine Form von Zins, den sie bekommen dafür. Also, das sind die Zinserträge, die wichtigsten Zinserträge für eine Bank. Ähm, Habe ich noch was? Genau. Und dann kommen die Provisionen. Die Provisionen, das sind, kann man auch wieder so aufschlüsseln: Unternehmen, privat, unter Eigenhandel, der, der, also der Eigenhandel kommt natürlich auch noch dazu bei den Banken. Wenn die, wenn die, wenn die Banken Aktienpakete selber halten von anderen Unternehmen, bekommen sie natürlich die Dividenden. Na, ist klar, das fließt alles mit in die Zinserträge ein. Bei den Provisionen. Ähm, ist es so, dass, es, dass das quasi ja wie so eine Gebühr ist, so eine Beratungsgebühr, die Sie denjenigen, den Sie beraten, tatsächlich äh, in Rechnung stellen. Ähm, wenn Sie zum Beispiel den Staat begleiten, äh, Anleihen und das Volk zu bringen, kriegen Sie eine Gebühr dafür. Oder wenn Sie eben be das beraten, wenn Sie helfen, Verträge mitzuschreiben, äh, festzumachen, da, da fließen auch Provisionen. Dann bei uns Privaten, Klar, ne? wenn eine Bank, Banken beraten uns ja nicht wirklich, die verkaufen ihre Produkte, wenn die Sparkassen an euch eine Riesterrente verkaufen, die die Deka, das ist die Fondsgesellschaft der Sparkassen, die Deka-Bank, ähm, dieses Produkt geschnürt hat, die Riester, das Riester-Produkt geschnürt hat äh, und das über die Sparkasse an euch verkauft, kriegt die Sparkasse ähm, von der Deka eine Provision, die aber wir bezahlen verklausuliert Und wenn ihr nicht fragt, dann wisst ihr auch nicht, wie viel das ist, weil die, die Sparkasse muss euch das nicht sagen. Sie muss es euch erst sagen, wenn ihr aktiv nachfragt. Diese Provision steckt sich die Sparkasse ein und deshalb verkauft sie euch das Produkt. Nicht, weil das Produkt so super toll ist für euch, sondern weil sie dafür eine hohe Provision von der DK beziehungsweise von euch bekommt, geschleust über die DK. Ne? Ihr bezahlt das, nicht die DK. Ihr bezahlt das. Ähm, genauso, wenn, wenn ihr ähm, zum Beispiel umschuldet und von der, von eurer, ich bleibe mal bei der Sparkasse, bei der Sparkasse, hm, bei der Sparkasse sagt, ich möchte mein Dispo umschulden und äh, dann will sich die Sparkasse rückversichern und will von euch eine, ähm, eine Rückversicherung, eine, eine Ausfallversicherung auch noch unterschrieben haben dann verdient sie auch eine Provision an dieser Ausfallversicherung, die sie euch verkauft, womit sie sich selber absichert. Völlig beklopptes Produkt aus meiner Sicht. Und es ist eine Frechheit, dass überhaupt so ein Produkt verkauft werden darf, denn der Zins ist ja quasi schon das Abgelten des Risikos, dass eventuell das Geld auch nicht zurückkommt. Stichwort Zins ist der Preis des Risikos, dass mein verliehenes Geld vielleicht nicht wiederkommt. Okay. Deshalb nie irgendwas bei der Bank unterschreiben mit äh, dieser, dieser Ausfallversicherung. Mir fällt der, der Name gerade nicht ein. Ähm, ähm, aber der, der, kommt, der kommt mir schon. Auf jeden Fall diese, diese, diese Ausfallversicherung. Irgendwie fällt mir gerade der Name nicht ein. Ich gebe ihn noch nach. Hm. Okay, also das sind die Privaten. Was die Banken jetzt auch angefangen haben, ganz groß zu verkaufen, sind Zertifikate an Privatanleger. Weil an Zertifikaten verdienen sie auch... Ähm, Provisionen, Restschuldversicherung, danke, danke, <lacht> danke Books and Eats, das ist die Restschuldversicherung, bitte unterschreibt keine Restschuldversicherungen, denn damit sichern sich die Banken selber ab und nicht ihr werdet abgesichert, das müsst ihr echt verstehen und äh, die sind auch, die sind super teuer und sie helfen euch überhaupt nicht und äh, die Banken müssen euch den Kredit auch ohne eine Restschuldversicherung verkaufen. Das ist ein freiwilliges Produkt. Ne? Achtet darauf. Okay. Leo Karl schreibt, verstehe ich nicht ganz. Könnten Sie das noch einmal wiederholen? Da müsstest du mir noch mal schreiben, was du nicht ganz verstehst, weil ich bin jetzt schon wahrscheinlich etwas weiter. Okay, also Zertifikate. Die Banken verkaufen verstärkt Zertifikate an Privatanleger. Zertifikate sind kein Produkt für Privatanleger. Lasst euch das nicht aufschwatzen. Wenn ihr die Beschreibung eines, Zelt wenn euch jemand ein Zertifikat verkaufen will und er beschreibt, er oder sie beschreibt euch das und ihr könnt es nach einer Viertelstunde nicht wiederholen und nicht genau sagen, was da gerade, welche, was das für ein Produkt ist, dann darf das nicht auf euer Depot. Zertifikate haben ein ganz großes Ausfallrisiko. Das ist ein Profi-Anlageprodukt und nichts für Privatanleger. Da müsst ihr euch schon super eingelesen haben, da müsst ihr schon wirklich länger in den Märkten unterwegs gewesen sein, müsst euch mit Aktien auskennen, mit Anleihen, wie Unternehmen wie Banken arbeiten. Sonst bitte, bitte Finger weg. Okay? Okay. Ja, ja, genau. Auf Verlangen könnt ihr das rausnehmen lassen. Schellenberger Sandra gibt noch einen Hinweis. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, aber interessant, dass man das nachträglich auch rausnehmen kann. Ich weiß, dass es, dass es eine freiwillige Leistung ist und dass man sich dann mit den Banken ganz schön rumstreiten kann. Kostet auch Geld. Ja, na klar, klar. Restschuldversicherungen kosten wahnsinnig viel Geld. Die treiben die Kreditkosten ganz stark nach oben. So, Nikolas ihr Roll. ausgeben, wenn der Beanspruch ein gewisses Nettoeinkommen hat. Ja auch das, okay, also Finger weg von Zertifikaten, da war ich nochmal natürlich auch äh, Privatanleger, wenn wir ein Depot haben ne? Depotkosten, wenn wir ETFs kaufen, wenn wir Aktien kaufen, da werden ja immer irgendwie Gebühren fällig ne? Verwaltungsgebühren ähm, wenn die Banken auch Fonds auflegen und so weiter ne? daran verdienen die auch immer mit immer kleine Provisionen Gebühren, Verwaltungsgebühren, auch so finanziert sich äh, die Bank, vor allen Dingen die INDIBA finanziert sich so, das ist ihr Hauptgeschäft ne? Ähm, und dann, was machen die Banken natürlich auch noch im Provisionsgeschäft? Sie spekulieren. Sie spekulieren mit Rohstoffen, mit Zertifikaten, mit Derivaten, mit äh, alternativen Investmentprodukten ähm, und äh, mit Gold, mit Öl. Sie, lassen, sie gehen auch manchmal Geschäfte mit, ähm, mit äh, Diktatoren ein, leihen denen Geld. Ähm, also, da, das, ähm, das bringt den Banken teilweise auch ganz hohe Erträge ein, wird aber in den Bilanzen so nicht ausgewiesen. Also ihr seht in den Bilanzen, ähm, was ich euch jetzt erzählt habe, seht ihr nur zum Teil. Äh, in der Bilanz seht ihr sowieso nicht. Wenn, dann, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann geht in einen Geschäftsbericht einer Bank und... Ähm, Guckt in die Gewinn- und Verlustrechnung, in die G&V. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen des Jahres aufgelistet. Leider nicht detailliert, sondern so, ähm, nur so in groben äh, Begriffen. Und ich habe hier mal die, die, die G&V der, der HSA Nordbank. Gut, das seht ihr hier nicht so super, weil es immer so spiegelverkehrt ist. Aber die HSA Nordbank hat zum Beispiel Zinserträge im Jahr 2003. Ihr wisst, ich bin... Oder, ich bin eine Haaser-Nordbank-Expertin, ich habe viele Jahre meines Journalistenlebens über die Haaser-Nordbank gesch geschrieben. Deshalb habe ich einfach hier mal so ein Stück rausgerupft aus dem Geschäftsbericht. Und da steht zum Beispiel erstens, Zinserträge hat die Haaser-Nordbank im Jahr 2003 9,4 Milliarden Euro erwirtschaftet, aber hatte Zinsaufwendungen von 8 Milliarden zum Beispiel, ne? und dann kommt ein Zinsertrag raus, ein Zinsüberschuss von 1,3 Milliarden 2003. Dann haben Sie eben zum Beispiel auch laufende Erträge aus Aktiengeschäften, aus Wertpapieren, das sind Dividenden zum Beispiel, und Sie haben auch Erträge aus Gewinngemeinschaften, also wenn Sie mit anderen Unternehmen, also ja, mit anderen gemeinschaftlichen Unternehmen haben und dort auch natürlich Erträge rausbekommen und dann kommen die Provisionserträge und die Provisionserträge machen gerade mal 300 Millionen aus bei der Haaser Nordbank. In dieser Bilanz 2003. Ne? Das sieht bei anderen Banken anders aus und ähm, die HSA Nordbank gibt es ja nicht mehr, die ist ja verkauft worden. Ähm, aber das war damals so. Provisionsaufwendungen hatte sie damals 85 Millionen. Banken nehmen ja auch bei anderen Beratungsdienstleistungen Anspruch. Und da sind es Provisionserträge von 223 Millionen. Ne? Im Gegensatz zu den Zinserträgen von 1, etwa 1,4 Milliarden. Ne? Da seht ihr... Ähm, mal so den ganz groben Überblick. Also, wenn euch das interessiert, ich finde das super spannend, äh, womit Banken ihre, ihre, ähm, ihr Geld verdienen. Ähm, guckt in die Gewinn- und Verlustrechnung. Okay? Okay, das war's. Womit verdienen Banken ihr Geld? Auf jeden Fall nicht, indem sie nett sind. Und ich finde, sie sollten vor allen Dingen ihr Geld damit verdienen, dass sie uns unterstützen im Umgang mit Geld. Und es nicht uns aus der Tasche ziehen. Ja, das sind große Summen, das stimmt. Aber die Deutsche Bank zum Beispiel hat noch viel größere Summen. Ne? Die HSA Nordbank ist ja noch eine durchaus kleine kleine Bank gewesen. Und jetzt ist sie noch kleiner. Sie ist so, glaube ich, auf ein Drittel jetzt mittlerweile geschrumpft. Wo gibt, die, wo gibt es die Gewinn- und Verlustrechnung, sagt, fragt Captain Sven? Ja, im Geschäftsbericht. Ähm, ihr könnt mit, ihr könnt ja auf den Seiten der, der ähm, auf den Online-Seiten der Banken, ähm, in meistens in Investor Relations, klickt ihr euch rein, geht zum Beispiel mal bei der Commerzbank oder kommt direkt Bank auf Investor Relations, dort sind die Geschäftsberichte aufgelistet, alles online abrufbar und im Geschäftsbericht, wenn ihr den aufruft, ähm, schreibt ihr einfach in die Suchfunktion Gewinn- und Verlustrechnung und dann seid ihr schon da. Okay, genau, wie komme ich an die Berichte? Äh, alles nur online und das ist auch super, weil ihr danach Stichworten suchen könnt in diesen Berichten. Ja, das, ist, ähm, das ist sehr handlich und sehr einfach zu machen. Und guckt da ruhig mal rein. Ich finde das super interessant, gerade wie auch jetzt so die Verschiebung ist mit, mit den Zinserträgen und mit den Provisionserträgen. Ne? Okay, lasst euch da nicht abschrecken. Es ist manchmal, es ist alles sehr zahlenlastig und nicht sehr transparent, leider. Interessant ist zum Beispiel auch ein Vergleich zwischen Ingdiba und der Commerzbank, weil die Ingdiba ist ja wirklich auf das Privatkundengeschäft komplett fokussiert. Zumindest in, in Diba Deutschland, die Mutter nicht ganz so, aber in Diba Deutschland ist das Geschäftsmodell ja tatsächlich Privatkunden. Die, die machen keinen Eigenhandel, die machen keine, keine Investmentsachen, die verpacken keine Kredite und äh, also alle diese dreckigen Geschäfte, die andere Banken gemacht haben und machen, äh, macht die Diba zum Beispiel äh, nicht. Die haben dann ein sehr fokussiertes äh, Geschäftsmodell. Okay, von den Gewinn- und Verlustrechnungen kann man auch das Geschäftsmodell in Teilen ablesen. Okay, dann, ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und ähm, hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen klaren Blick darüber, wie sich so eure Hausbank ähm, finanziert, wer ihre, wer ihre ähm, ja, Haupteinnahmequellen sind. Das sind tatsächlich die Zinsgeschäfte. Ähm, ich gucke gerade mal auf dem Spickzettel, auf, mein, auf meinen Plan. Was wir ähm, morgen machen. Am Morgen wollte ich mit euch über Versicherungen sprechen. Genau. Über Versicherungen. Seid gespannt. Ich habe ein paar interessante Infos für euch. Okay. Weil Versicherungen haben wir ja irgendwie alle, ne? Ob Lebensversicherung oder Hausratversicherung oder so. Okay. Also, würde mich freuen, wenn wir uns morgen sehen. Und wenn nicht, nächste Woche, es geht noch den ganzen ähm, Januar lang äh, bei mir hier auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Könnt euch ja auch mal eine ähm, noch dazu stellen, wenn nicht sogar ihr schon eine habt. Ups, reingeflogen. Ähm, und ähm, wenn ihr noch mehr von mir lesen wollt, ähm, geht auf meine Website, geldfrau.de, da ähm, schreibe ich vieles. Ich bin auch ab und zu im Fernsehen beim NDR, ähm, NDR Mein Nachmittag, könnt ihr auch mal googeln. Also, macht euch finanzschlau. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.